Das ist um. Das kann man rausschneiden jetzt, nun, um nicht am Anfang zu sprechen. <lacht> moin Moin und heute in sehr guter Laune, denn ich habe gerade 5 Millionen Dollar in. gewonnen. eigentlich nicht, nein aber <lacht> da, 5 Millionen und jetzt sehen wir mal ein echtes Geld 50 70 90 91 und da unten liegt der 92. Cent reich heute geht es um diese 5 schönen schicken Scheine hier mit fünf Stück habe ich davon so fünf Millionen Dollar. Also ja, dann habe ich hier noch drei. Ja, und hinten, vorne sehen die so aus. Eine Million Dollar. Hier sieht drauf. This note is not legal, tender for all debts public and private. Excuse lieber. me. Und hinten sieht es so aus: In Gott we trust. Und da steht noch drauf: The million dollar question. Will you go to heaven? Here's a quick test. Have you ever told a lie, stolen anything or used God names in vain? Jesus said, Whoever looks at a not good will, he sent his son to suffer and die on the cross for you. Jesus took your punishment upon himself, God to love the world that, that he gave his only begotten. Dann gibt es ja immer diese Leute, die sagen, falls ihr kein Englisch kommt, dann übersetzt ich das jetzt, Lachen aber falls Lachen. ihr kein Englisch könnt, keine Sorge, ich kann es auch nicht. Ja, und es gab tatsächlich Leute, die damit versucht haben zu bezahlen oder damit ein Bankkonto sich angelegt haben. Ja, die Dummheit ist halt unendlich. Ja, weil. Aber da steht das sogar drauf. Ah. United States. Nee. United States of America Reserve for the World System. Und irgendwo stand noch was drauf. Was besseres. Ah, Bank of Million. Millionaires. Bank von Million. für. keine Ahnung. Für <lacht> Ich habe 91. Also, ein US-Amerikaner hat in den USA im Städtchen Lexington versucht, mit diesem Shiny zu bezahlen. Diese gibt es im Internet, auch für Werbezwecke oder so als Souvenir halt. Oder irgendwie sowas. Er ging zum Laden Wall, oder so und hat versucht damit Staubsauger, eine Mikrowelle und viele andere, also nicht viele andere Dinge zu kaufen. Und der wurde halt festgenommen, weil er echt glaubte, dass es den Schein hier in echt gibt. Ja, er seine Rechnung belief sich halt auf 476 Dollar. Und er hätte 999.524 99, Dollar Wechselgeld bekommen. Aber der höchste Dollarwert einer Note ist 100 US-Dollar. Glaube ich. Mhm. Früher gab es auch 500.000 und 10.000, aber die wurden 1990 eingestellt. Weil sie halt kaum genutzt wurden, weil das kein Mensch braucht. Ja. Dann gibt es noch die nächste. Sorry. Und da glaubte wieder ein Mann, dass er mit dieser Note bezahlen könnte. Cool. Mm, ja, das war gar nicht so weit entfernt in Düsseldorf. Er war halt ein erfolgreicher Unternehmer in der Landeshauptstadt. Den Namen sage ich nicht. Mit 350 Mitarbeitern. Und als er krank wurde, ging es im Geschäft halt so: so von oben. So halt. Und der hat von einem Freund, der in Jamaika, nee, in Sri Lanka oder ja, Sri Lanka eine Villa verkauft hat, einen Millionen Dollarschein bekommen. Also sein Freund hat in Sri Lanka eine Villa verkauft und dafür hat ihn äh, der Käufer diesen Millionen Dollarschein bekommen. gegeben. Und dieser Düsseldorf-Ex-Unternehmer wollte in der Sparkasse in Ratingen eine Dollarnote auf seinem Konto gutschreiben lassen. Also quasi das auf sein Konto legen. Ja, die, die in der Sparkasse wussten gar nicht, dass das Fake war. Nein. Ähm, auf jeden Fall wurde der, die Polizei gerufen und er wurde angezeigt. Aber der Mann hat vor Gericht gesagt, dass er nur wissen wollte, ob der, Ma ob der Schein gültig sein sei. Ja, und das haben die dem halt nicht geglaubt. Und so bekam er 1.000 Euro, musste er an eine Kinderhilfsorganisation spenden. Das ist, das ist gut. Und sechs Monate in Haft gehen. Ja, okay. das ist kein Freund mehr für den. Das war auch noch ein Rentner. Ja, okay. Das hätte vielleicht... Ja. Also auf jeden Fall, die Leute sind nicht an Dummheit zu übertreffen. Ja, der Freund in Sri Lanka, der seine Wille dafür verkauft hat. Die gibt es im Internet für... 2 Euro oder so. <lacht> ähm, ja. Villa für 2 Euro verkauft. Mein nächstes Business. Ja, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Geschichte. Wir haben das mal über eine Frau. Und sie hat sie war 35 Jahre alt und hat in und der Supermarktkasse, auch mal in die, diesem Walmart, hat sie versucht, ihren Einkaufs im Wert von mehr als 1600 Euro äh Dollar mit zwei Gutscheinen im Wert von 2 Dollar und 32 Cent zu bezahlen. Als das nicht klappte, hat sie dem Kassierer wieder die Million Dollar Note angeboten. Und er befreit halt die Polizei. Sie keine Ahnung, wie sie auf die Idee kam. Aber die Leute machen halt andauernd irgendwelche verrückten Sachen. Ja, das war der Kommentar von Stay. Datenschutz. Äh, der Polizeichef von Covington. Ja, äh, die Frau dachte auch, sie könnte damit bezahlen. Oder mit 2,32 Cent. Ich schick dir das mal zu. vielleicht kann sie ja dann irgendwie damit bezahlen keine ahnung ja und die letzte geschichte das waren jetzt vier geschichten ja, ja. I, zwei, zwei deutsche betrüger mit gefälschtem Geld und Zertifikaten im österreichischen Klein war sehr tal ergaunern wollen. Unter anderem mit einer 1 Million Dollar-Note, die es doch gar nicht gibt. Ja, die wollten 1,5 Milliarden Dollar ergattern. Also 1,16 Milliarden Euro. Und wollten deutsche Betrüger mit gefälschten Geld und Zertifikaten im österreichischen weil sehr tal ergaunern. Das Polizeipräsidium teilte mit in Camp, Camp, Camp der Camp dass, die, dass der 51 und 45 Jahre alte Mann aus dem Raum Essen in einer Bank aufgetaucht sei und dort gaben sie im Auftrag, Zitat, das gaben sie an, im Auftrag eines niederländischen Devisenhändlers zunächst 202 Millionen Dollar anlegen und in Euro umtauschen zu wollen. Die Prüfung der Banknoten ergab sich, um, dass ich es, es sich um Fälschung handelte. So wurden beispielsweise eine Million Dollar Noten vorgelegt, die es aber mit einem solchen Nennwert gar nicht gibt. Ja, und die Polizei fand bei denen Falschgeld in Höhe von 487 Millionen Dollar und gefälschte Silberzertifikate, also wer es nicht weiß, für Silber, also für Silbermünzen oder sowas, gibt es halt auch immer ein Zertifikat, dass das es echt ist. Ja. Und diese haben halt diese Zertifikate gefälscht. Und die Zertifikate waren insgesamt fast eine Million Dollar wert. Und das auf, die Vorgehensweise der Männer war nach Polizei sehr, sehr selbstbewusst und seriös. Ja, und die Ermittlungen haben halt ergeben, dass sie schon früher damit aufgefallen sind. Also wegen ähnlicher Delikte. Der 51-jährige Essner wurde wegen Herzbeschwerden vorübergehend in eine Kempner Klinik überstellt worden. Doch der Mann wurde heute entlassen und dem Haftrichter vorgeführt. Ja, jetzt ist er im Gefängnis. Game over. Und der andere 45-jährige Mann aus Kleve sitzt im österreichischen Feldkirch in Untersuchungshaft. Das war's mit den 1, 2, 3, 4 Geschichten. Und ich erwähne jetzt in jedem Video den nettesten Kommentar von dem letzten Video. Das wäre dieser Kommentar hier. Er ist auch angepinnt worden und hat von mir ein Herzchen bekommen, sowie ein Like, weil ich den nett finde. Ich versuche meine Videos immer besser zu machen und will mir auch Equipment kaufen. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du das in zwei Klicks tun, indem du auf den Link unter dem Video tippst. Schon mal danke im Voraus. Thank you very much, bro, thank you. Ja. Dann sage ich Wiederschauen. Reingehauen. Thank you. <musik>